Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Top-Eigenschaften ähm, von Top-Networkern beziehungsweise die Erfolgsgeheimnisse ähm, ja, von Top-Networkern. Und speziell geht es um die Erfolgsgeheimnisse von einem der Top-Networker äh, in Europa, der sich konstant ja, bei ja, den Top-5 oder unter den Top-5 Networkern äh, weltweit auch hält, was äh, die Provisionsauszahlungen und so weiter betrifft nämlich rolf kipp rolf kipp ist so äh, im network marketing ja mein vorbild und ähm, ja ich konsumiere im prinzip eigentlich alles was äh, was ich von rolf kipp irgendwie in die in die finger kriegen kann sei es publikationen ähm, ja oder auch dementsprechend ja, ähm, YouTube Videos etc. Und ähm, man kann natürlich so ja gewisse Eigenschaften ähm, nicht nur bei ihm sehen, sondern bei vielen, vielen anderen Top-Networkern auch. Und ähm, diese Erfolgsgeheimnisse, ja, was sie so ähm, richtig machen, das möchte ich dir ähm, in diesem Video zeigen. Ähm, klar ähm, ist es jetzt nicht so, dass Rolf Kipp hier eine Liste mir gegeben hat und gesagt hat, das und das sind die Punkte, sondern das sind meine Interpretationen. Es ist genau das, was ich bei vielen, vielen Top-Leuten äh, antreffe, ja, was ich einfach sehe bei diesen Menschen und ähm, ja, was ich halt eben auch gerade. Bei Rolf Kipp immer wieder ja so feststelle, zumindest von dem, was man halt ähm, offensichtlich auch sehen kann. Wenn dich das Thema interessiert, würde ich freue mich freuen, wenn du dran bleibst. Ähm, du siehst jetzt hier schon bereits die Punkte. Ich werde da jetzt ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich mache jetzt auch das Video aus, damit äh, wir voll, oder damit du dich voll und ganz auch dann ähm, hier drauf konzentrieren kannst. Genau. Also erfolgsgeheimnis nummer eins ist du brauchst ein gutes unternehmen mit ähm, ja, massentauglichen produkten und am besten sollten diese auch nicht erklärungsbedürftig sein ähm, das ist eine tatsache die teile ich absolut ja die produkte die sollten am besten von den menschen bereits akzeptiert und gewollt sein das äh, unternehmen das sollte ein bewährtes ein, stabiles, gefestigtes Unternehmen sein. Wenn wir jetzt gerade mal im Beispiel von Rolf Kipp bleiben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Rolf Kipp, als er bei, oder war Forever Living Products, als Rolf Kipp dort eingestiegen ist, äh, bereits 15 Jahre alt. Ja, Das heißt, es war schon 15 Jahre am Markt und ähm, das zeigt einfach, dass du auch in bereits gewachsenen Unternehmen ja unter die Top 5 ähm, weltweit kannst, wenn du natürlich bereit bist, die äh, richtigen Dinge dann auch zu tun. Und ähm, das ist ein Punkt, der sollte halt einfach nicht so übergangen werden, weil schätzungsweise ist es so, dass 95 Prozent der ähm, ja, neu gegründeten Unternehmen ja ähm, die ersten fünf Jahre nicht schaffen. ja Und ein bereits etabliertes äh, ja, Network-Marketing-Unternehmen ist da eben halt ein wichtiger Erfolgsfaktor, weil ich sage es mal so, bist du, wenn du jetzt noch keine Erfahrung in Network-Marketing hast, bis du ähm, gelernt hast, wie Network Marketing wirklich funktioniert, ähm, brauchst du ein, zwei Jahre, bis deine Downline anfängt, sich von selbst zu duplizieren, von selbst ähm, heraus ähm, organisch zu wachsen. Kann es auch mal ein bis fünf Jahre dauern und ähm, ja, wenn das Unternehmen halt, ich sag mal, jetzt innerhalb dieses Zeitraums scheitert, dann fängst du halt wieder neu an. Das Schlimme daran ist einfach die fünf Jahre. Ähm, wenn wir jetzt mal bei den fünf Jahren bleiben, die du investiert hast, die sind dann halt einfach verloren und die Zeit ist einfach das Wichtigste im Leben. Ja. Ähm, alles kann man irgendwo wieder erreichen, aber Zeit, wenn sie halt mal verstrichen ist, ist es verstrichen das wäre halt sehr, sehr schade. Und deswegen ist es aus meiner Sicht besser, auf ein äh, ja, bereits etabliertes Unternehmen sein Business aufzubauen, ähm, sogar oder erst recht, wenn man die Branche ähm, ja, erst relativ ähm, ja oder erst relativ frisch auf die Branche ähm, kommt und es sich noch nicht auskennt der zweite das zweite Erfolgsgeheimnis ähm, du solltest nebenberuflich starten und das ist ein, auch ein interessanter Aspekt weil ähm, das ist ja gerade das schöne am network marketing dass ähm, man es nebenberuflich äh, ja statten kann und dass es vor allen Dingen noch nebenberuflich ausgeübt werden kann das bedeutet dass äh, du kein risiko eingehst du kannst nebenberuflich dein business aufbauen ohne jetzt ich sag mal deinen job aufgeben äh, zu müssen du kannst ähm, das ganze halt so lange tun wie du willst ja entweder für immer ja oder so lange bis halt dein einkommen halt so hoch ist dass du ja ich sag mal ohne risiko und einkommensbußen äh, ja deinen job quasi an den nagel hängen kannst und ähm, rolf kipp hat ebenfalls nebenberuflich gestartet und ja und der nebenberufliche Start ist aus meiner sicht ja das beste was du tun kannst weil du hier ohne finanzielles risiko ja in ruhe ähm, auch die notwendige langfristigkeit mitbringen kannst um dein geschäft auszubauen was nicht heißt dass man dass es ohne arbeit geht und man sich zeit lassen kann beim aufbau sondern es geht halt einfach darum dass man weiß egal was passiert ich habe noch ähm, die sicherheit meines hauptjobs im rücken drittes erfolgsgeheimnis ausdauer kontinuität und nötige zeitliche fokussierung ja man könnte auch ähm, anders sagen äh, geduld zielstrebigkeit sind es a und O. und das ja, ist einfach ein, ein Punkt, wo ich sehr, sehr häufig sehe, dass das, äh, ja nicht vorhanden ist ja man muss sich halt einfach mal zeit geben um network marketing auch zu erlernen wenn man neues in der branche und die großen der branchen äh, oder der branche die haben halt ähm, ja, ihren erfolg auch nicht von heute auf morgen aufgebaut ja sondern die haben viele jahre ähm, wenn nicht sogar jahrzehnte dafür gearbeitet und ähm, kontinuierlich an ihrem äh, geschäftserfolg gearbeitet ja und wer halt großen erfolg will der muss eben auch bereit sein wenn möglich ein Leben lang ähm, dem unternehmen was er ausgewählt hat bestmöglich treu zu bleiben und sich ähm, dem aufbau eben seiner struktur halt zu widmen erfolgsgeheimnis nummer vier ja äh, konzentriert dich halt voll und ganz äh, zu 100 prozent auf ein mlm unternehmen ja ähm, rolf kipp ist wenn ich das ähm, richtig in erinnerung habe mehr als 20 jahre ähm, in seinem Unternehmen ja ist der der Firma treu und arbeitet einfach dran sein Unternehmen aufzubauen und das ist halt etwas was ich sehr häufig sehe auch wenn wenn ich Anfragen bekomme von anderen Networkern bei manchen ist es sogar so die haben mir schon vier fünf sechs mal eine anfrage gestellt und ähm, ja es war immer ein anderes unternehmen und das auch immer in kurzen äh, in einem kurzen zeitraum ja ähm, und das ist halt einfach nicht das äh, ja worum es geht ja in der sache fünfter punkt Verschaffe dir Klarheit in schwierigen Situationen. Ähm, hiermit ist einfach gemeint, dass, ähm, wenn du vor einer schwierigen Situation stehst oder wenn du ja einen Fehler gemacht hast, dass du diese möglichst klar analysierst, ja, dass du den Fehler halt kein zweites Mal machst, ja. Und wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, nicht so richtig weißt, wie du dich jetzt entscheiden sollst, dann ist es am besten, wenn du dir darüber Klarheit verschaffst, dass du dir alle Informationen einholst, die du kriegen kannst, ja. Ähm, das heißt nicht, dass dass du es totdenken sollst, sondern du sollst ja einfach die Informationen einholen. Und in dem Moment, wo du die Informationen sichtest, ähm, bekommst du schon auf Grundlage dieser Informationen, ähm, ja ein Gefühl, ja, was die richtige Entscheidung wäre. Letzten Endes stellt sich immer erst hinterher heraus, ob die Entscheidung richtig war, aber so kannst du das eben halt am besten ähm, vorbereiten. Dann sind wir hier bei Punkt Nummer 6. Wenn du hinfällst, steh auf, mach immer wieder weiter. Und ähm, ja, und das ist eine Grundvoraussetzung für Erfolg ähm, ja im Network Marketing. Weißt du, viele Menschen die sehen halt immer gerade den Erfolg jetzt von einer Person, die sehen was eine Person jetzt ist, was sie jetzt hat und ähm, sie sehen halt den heutigen Erfolg einfach ja und manchmal hört man dann auch so Aussagen wie ja äh, derjenige hat halt Glück gehabt und wenn man aber mal so ein bisschen genauer hinschaut ja dann sieht man erstmal ähm, was erfolgreiche Menschen auch dafür tun müssen, ja, um diesen Erfolg dann auch tatsächlich zu erreichen. Ja. Ähm, ich habe ähm, hier zu diesem Video, habe ich auch einen Blogartikel ähm, erstellt. Ähm, kannst du, verlinke ich dir unterhalb des Videos. Und da ist auch ein Interview mit, ähm, mit Rolf Kipp und Tobias Beck drauf und äh, beziehungsweise ich werde das dort einbinden und schau dir äh, dieses wie interview auf jeden fall an das lohnt sich definitiv weil das siehst du auch dass bei äh, rolf kipp ja dass da auch nicht alles nach plan lief und dass er durch ähm, ja ein paar schwierige situationen hat durchgehen müssen und ähm, ja, und das ist das, was man sehen muss, das von dem Traumleben, was viele so ähm, draußen, was man so halt sieht, ja, man sieht ja überall äh, schöne Autos, äh, teure äh, Gegenstände, aber ähm, bis man dahin kommt, ja, da muss man auch einen gewissen Preis bezahlen und ähm, das muss man halt eben auch sehen und wenn der Erfolg halt Nacht kommt, ja, dann hat man meistens viele Jahre, davor daran gearbeitet dann sind wir jetzt bei punkt 7 blicke zuversichtlich in die zukunft also optimismus ja das ist was was erfolgreiche Networker auszeichnet egal wie schlimm oder aussichtslos eine situation auch auf den ersten blick aussieht erfolgreiche menschen erfolgreiche Networker schaffen es immer wieder sich auf ihr ziel zu konzentrieren und zu fokussieren ja sich darauf auszurichten was einmal sein wird ja da wird nicht gejammert da wird nicht geklagt oder sonst irgendwas ja sondern ähm, es wird einfach weitergemacht ja immer den nächsten schritt was ist der nächste schritt ja was ist jetzt der engpass was kann ich jetzt als nächstes tun um ähm, weiterzukommen ja und das ist auch letzten Endes der entscheidende Fokus, weil es nützt nichts, in Selbstmitleid zu ergehen. Davon ändert sich die Situation nichts. Nur wenn wir uns darauf ausrichten und überlegen, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich als nächsten Schritt tun, um diesen Engpass, sage ich mal, zu überbrücken, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann... Punkt Nummer 8, Erfolgsgeheimnis Nummer acht ähm, Nutze online und offline Methoden, um neue Kontakte zu machen. Ähm, beides hat seine Berechtigung, ergänzt sich wunderbar. Manche Dinge ähm, sind sinnvoller offline zu machen, manche Dinge sind sinnvoller online zu machen. Früher ähm, war es halt deutlich zeitaufwendiger, ich sag mal Präsentationen abzuhalten, Produktverkäufe zu erzielen. Dank ähm, Social Media, dank ja, den Möglichkeiten von Online Marketing, der Technik, die wir heute haben, ja. Da ist ja der Aufbau eines ähm, MLM-Business ähm, deutlich schneller und einfacher machbar für für jeden, der ja äh, das Ganze halt will. Ähm. Wir zum Beispiel haben in unserem Team ein System geschaffen, mit dem es ähm, unseren Teampartnern wunderbar möglich ist, ja das Beste aus beiden Welten für sich einfach heraus ähm, zu, zu suchen bzw. herauszunehmen und ähm, für den Aufbau ihres Business halt zu verwenden. Und das ist etwas, was auch ich jedem empfehlen kann, nicht zu sagen, ich mache nur Online oder nur Offline, weil letzten Endes ist es, ähm, ist der der, der beste weg ja ähm, die strategien zu nutzen die in den beiden ähm, welten also online und offline eben gut funktionieren Punkt Nummer 9, Erfolgsgeheimnis Nummer 9, entwickle dich weiter, lerne immer wieder was Neues dazu. Auch das ist nichts ähm, Neues, ja, aber es ist halt einfach so. Stillstand bedeutet Rückschritt, ja. Und gerade die äh, neuen technischen Möglichkeiten, die zum Beispiel Online-Marketing bietet, ja, ähm, bieten super Möglichkeiten, das Geschäft schneller aufzubauen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sich die Technologien, die Methoden, Strategien, auch merkte, ja, dass sich das alles immer schneller und schneller entwickelt, und wer hier ähm, sich nicht ständig ähm, weiterentwickelt, wer da nicht mitwächst, der wird dann früher oder später auch den Anschluss verlieren und ist halt eben der Konkurrenz hinter, hinterher. Punkt Nummer 10, Erfolgsgeheimnis Nummer 10, kontinuierliche Arbeit, auch hier, ja. Keine Raketenwissenschaft, nichts Neues, aber ich erlebe das immer wieder. ja, Und ich sehe das bei vielen, vielen Menschen, die einfach nicht bereit sind, die nötigen Dinge zu tun, die zum Erreichen der, der eigenen Ziele, der eigenen Träume halt eben wichtig sind. ja. Wenn wir jetzt mal wieder zu Rolf Kipp zurückkehren, Rolf Kipp war bereit, täglich an seinem Unternehmen zu arbeiten, hat drei bis vier Präsentationen pro Tag gegeben, ja, am Abend seine Partner eingearbeitet. Das kannst du auch nachlesen bei der Netco. Da gab es ein super ähm, ja, Interview mit, mit ähm, Rolf Kipp, ähm, wo das Leben halt auch drinsteht. Und drei bis vier Präsentationen pro Tag, am Abend die Partner einarbeiten. Da ist einfach die Frage, bist du bereit? ja? Das zu tun, bist du bereit, diese, ich sag mal, die Bereitschaft mitzubringen? Ja, einfach mal ganz ehrlich ähm, zu sich selbst zu sein, sich die Frage zu beantworten und ähm, ja, und dann sieht man das auch, wenn man das über einen langen, langen Zeitraum macht, ähm, teilweise ohne Urlaub. Ähm, ja, das ist die Bereitschaft, die es einfach braucht, gerade in den Anfangsjahren sein Geschäft eben halt aufzubauen. Erfolgsgeheimnis Nummer 11, ja, ähm, auch etwas, ähm, was ich, wo ich 100 Prozent mit übereinstimme, ist nicht verkaufen, sondern empfehlen. Da streiten sich jetzt natürlich die Geister drüber, weil ähm, die einen sagen, naja, es wird immer was verkauft. Klar, das ist auch logisch. Also klar ist einfach mal Fakt, ähm, egal ob du es jetzt Empfehlen oder Verkaufen nennst, letzten Endes wird eine Ware gegen Geld getauscht. Also der Besitzer von einer Ware ähm, wird gegen Geld eben einfach ähm, ja gewechselt. So, und das ist einfach mal Fakt und das nennt man halt eben Verkauf. So, und jetzt gibt es aber... Ähm, zwei arten wie man verkauf sehen kann ja zum einen kann man ich sag mal einen aktiven verkauf nehmen das ist ähm, ja eher so ein argumentativer verkauf wo man versucht menschen etwas zu verkaufen die gar nicht den bedarf sehen oder gar nicht die notwendigkeit oder das produkt vielleicht auch gar nicht wollen und äh, benutzen wollen ja ähm, das ist die eine ähm, seite des verkaufs und das ist die seite des verkaufs wo viele menschen ja einfach davor sich fürchten wo sie wo sie Angst haben davor was sie einfach nicht wollen ja und das ist ähm, der Verkauf der halt auch ähm, oft dazu führt dass ähm, Verkauf auch einen schlechten Ruf hat es gibt aber auch die Möglichkeit das Ganze einfach ein bisschen entspannter zu sehen und ähm, das und einfach Dinge weiter zu empfehlen die gut sind da gebe ich dir auch gerne ein Beispiel stell dir mal vor ähm, du verkaufst ein ein, ein ein Produkt was gegen Migräne hilft oder du hast ein Produkt erfunden was gegen migräne hilft ja und jetzt triffst du auf eine person die die leidet halt eben an migräne und hat regelmäßig migräneanfälle so wenn du der person jetzt auf eine nette charmante sympathische art und weise ähm, Zeigen kannst, dass dein Mittel äh, gegen Migräne hilft, ja, dann brauchst du der Person das nicht argumentativ zu verkaufen. Du brauchst auch nicht 15 Mal ähm, hinterher telefonieren und fragen, ob sie das Produkt jetzt haben möchte, sondern die Person wird, wenn sie die Migräne tatsächlich loswerden will, ähm, ja, in dein Produkt investieren und wird das Produkt dann auch testen. Ja, du musst der dieser Person dann das Medikament nicht schmackhaft machen oder die Vorzüge oder so anpreisen, ja. Dann muss es einfach die Person auf eine nette, sympathische Art und Weise drauf ansprechen, den Bedarf quasi ähm, ja, klar machen und dann die Lösung dafür liefern. So kann das ähm, auch funktionieren. Und dann ist Verkaufen eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, wenn man weiß, man sortiert aus, ja, das heißt, man sortiert einfach Interessenten von nicht interessierten Menschen aus, ja, und dann ähm, kann das Ganze, wie gesagt, ähm, deutlich angenehmer verlaufen. Zwölftens, auch das keine Neuigkeit, aber existenziell wichtig. Es geht immer darum, auch neue Partner ins Unternehmen zu bringen. Ich sage immer so: Was für das Blut, das Sauerstoff ist es, die neue Partner für dein MLM-Business. Die bringen den nötigen Drive, den nötigen Schwung in die Organisation. Und wenn du als als Führungskraft regelmäßig neue Partner in das Geschäft bringst, dann ist es einfach auch die beste Motivation, die ja die du für deine Partner geben kannst, weil die Partner dann sehen es funktioniert, ja, da geht jemand voran, der äh, weiß, wie es geht und wenn es bei ihm funktioniert, habe auch ich die Chance, dass es bei mir äh, funktioniert, ja. Am besten gewinnst du dann eben neue Partner, indem du nach einem System arbeitest. Ähm, falls, dich, äh, so, äh, falls dich mal interessiert, wie wir arbeiten, findest du auch unterhalb des Videos ähm, den Link, stelle ich dir da zur Verfügung, dann kannst du das mal live in der Praxis angucken. Erfolgsgeheimnis Nummer 13 ist dann im Zusammenhang mit dieser Sache eben auch, dass du ähm, erfolgreiches äh, Handwerkzeug, erprobte Arbeitsweisen nutzt und diese dann eben nachdem äh, du sie getestet hast, nachdem sie funktionieren, dann auch an deine weiter an deine Partner halt eben weitergibst, ja, um äh, damit die das Ganze eben halt für sich auch ähm, einsetzen können wichtig ist da dabei wenn du etwas großes aufbauen willst ja dann muss es einfach sein auch das ist ein ähm, zitat was ich ähm, bei rolf Kipp äh, aufgeschnappt habe wenn du etwas großes aufbauen willst dann muss es einfach sein ja und das ist immer so ähm, auch meine äh, prämisse dass ich immer schaue: kann ich noch was vereinfachen ist es ähm, wirklich so dass es ich sag mal ähm, meine Oma verstehen könnte, dass es ein siebenjähriges Kind verstehen kann. Ja, und was ähm, kann man noch vereinfachen? Frag dich daher immer wieder, ähm, ob du das Geschäft und die Arbeitsweise, so wie du es betreibst, ob es einfach ist und was du da halt noch vereinfachen kannst. Schritt Nummer 14 oder äh, Erfolgsgeheimnis Nummer 14 ist: Wachstum gibt es nur durch neue Partner. Wir haben es eben schon angesprochen, dass wir neue Partner brauchen. Ähm, deshalb solltest du für dich einfach immer ähm, und das ist auch ein Tipp, den den ich von Rolf kipp habe, dass du immer dein Geschäft alle drei Monate ja von vorne äh, beginnen solltest. Ja, ähm, mach quasi so einen kleinen Check, was ist, ähm, was hast du alles angepackt die letzten drei Monate, was hast du nicht zum Laufen bekommen? Da mach einfach einen Haken dahinter, fang wieder von vorne an und starte alle drei monate dein geschäft neu es gibt auch ein schönes zitat hier dazu ich glaube es ist von chef bezos von amazon dem amazon gründer der gesagt hat bei ihm ist jeder tag der erste tag ja also er fängt jeden tag an so als würde er komplett von vorne anfangen Erfolgsgeheimnis Nummer 15. Individualität hat in einem Duplikationsgeschäft äh, nichts zu suchen. Ja, ich sehe es ist ein Rechtschreibfehler, kein Problem, wir sind ja live. Duplikationsgeschäft, also Individualität hat in einem Duplikationsgeschäft nichts zu suchen. Und ähm, ja, frag dich, was tue ich, wie tue ich ist das Geschäft, deine Arbeitsweise einfach und ist sie vor allen Dingen einfach nachmachbar? Versuch immer, ja, möglichst gleich zu arbeiten, egal ob du jetzt eine Präsentation hältst, ob du ein Telefongespräch machst, ja. Ähm, Schule, trainiere immer das, was funktioniert und was einfach ist und, ähm, ja, verändere nicht so viel in kurzer Zeit, ja, sondern ähm, bleib da auch konsistent und ähm, trainiere immer, ja, die gleichen Dinge auf die gleiche Art und Weise. Und last but not least, ähm, habe, äh, arbeite hart, gibt niemals auf. Ähm, weißt du, Rolf Kipp könnte sich sicherlich längst ähm, zur Ruhe setzen und ähm, könnte einfach sagen, ich mache nichts mehr. Aber das tut er nicht. Ja? Ähm, zu Beginn seiner Karriere ähm, hat er sehr, sehr hart für seinen Erfolg gearbeitet und ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, oft sieben Tage die Woche ohne Urlaub. Und ähm, bis zu vier Geschäftspräsentationen pro Tag, äh, in, abends dann die Partner eingearbeitet. Und ähm, ja, und auch das ist einfach ganz, ganz wichtig ähm, zu erkennen, ähm, dass er niemals aufgegeben hat, ja? dass er immer ähm, weitergemacht hat. Und ähm, es gibt da auch so eine Geschichte ähm, von ihm, die, die er äh, in einem Interview mal erzählt hat. Ähm, er hat seine erste Geschäftspräsentation. Präsentation hat er 100 Gäste eingeladen, es sind aber lediglich zwei davon ähm, gekommen, ja, und ja, hat er sich dadurch entmutigen lassen. Es war sicherlich keine schöne Erfahrung, aber er hat trotzdem weitergemacht, hat unbeirrt einfach sein Ding durchgezogen. Und ähm, ja, stell dir einfach mal vor, äh, Rolf Kipp wäre nach diesem Meeting völlig ähm, zerstört gewesen, hätte aufgehört, äh, weil sich der Erfolg nicht gleich eingestellt hat, dann hätte er, er, er heute nicht ich sag mal unter den top 5 der bestbezahlten Networkern der welt und ähm, ja leider gibt es halt immer wieder menschen die bereits nach 10 oder 20 neins anfangen an am unternehmen zu zweifeln anfangen an den produkten zu zweifeln anfangen und das ist das schlimmste an sich selbst zu zweifeln und glauben dass äh, network marketing einfach nicht das richtige für sie ist und ähm, ja das ist einfach die falsche sichtweise ähm, denn auch die Erfolgreichsten innerhalb dieser Branche, die müssen eben halt einfach mit Ablehnung äh, zurechtkommen und die müssen auch mit Neins umgehen können. Und deshalb ist es einfach wichtig, immer weiter dran zu arbeiten und ähm, vor allen Dingen niemals aufzugeben. Ich hoffe. Ähm ja, das Ganze war für dich ähm, hilfreich oder vielleicht konnte ich es auch schaffen, dich ein kleines bisschen äh, zu inspirieren, würde mich freuen. Ähm, natürlich ist das Ganze hier niemals vollständig, ja, sondern einfach nur das, was man offensichtlich, ähm, ja, bei vielen erfolgreichen äh, Networkern in der Branche sehen kann, ähm, speziell, ähm, ja, bei Rolf Kipp und ja, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. Gib mir einen Daumen hoch, wenn, wenn dir das Ganze gefallen hat. Wenn du das Gefühl hast, ja, die Videos machen Sinn, teile das Ganze gerne. Ähm, ergänz die Liste gerne in den Kommentaren. Mich würde auch in, äh, deine Meinung zu dem Thema interessieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.